Jo Leute, was geht, hier ist so wieder euer ja, EMPWI oder Boss hier vom Boss Channel number one, meine Freunde. Ähm, ja, heute wieder ein kleines Video hier im Kanal und zwar wieder ein erweitertes FAQ-Video hier im Hintergrund erstmal. Ist ein älteres Gameplay, ist aus der Zeit, wo ich noch ein bisschen aktiver gezockt habe, meine Freunde. Habe ich auch, glaube ich, schon mal hochgeladen, kein Plan, aber kann man sich auf jeden Fall nochmal geben und sind ja auch viele neue Abonnenten dazugekommen, meine Freunde. Und fange ich auch direkt an mit dem FAQ-Video und ja, was ich dazu noch sagen kann, wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr auch unter dem Video hier in die Kommentare die Fragen quasi stellen. Dann werde ich die auch im nächsten Video dann mit behandeln wie Zahnärzte, meine Freunde. Und fange ich direkt mal an, hier vom Dogukan mit der ersten Frage. Wenn eine nackt, attraktive Frau auf einem Baum sitzt und dir zuwinkt, was tust du dann? Ja, also wenn die Slut krass aussehen würde, würde ich auf den Baum quasi hochklettern und sie ballern, ja. Ganz easy. Und dann hatte er hier noch eine Frage, und zwar... Wenn du auf der Straße einen lila Schein verlierst, hebst du ihn dann auf. Dann hat er hier quasi schon dazu geschrieben, dass es eine Pfandfrage ist, weil in der Zeit, wo ich den Schein aufheben würde, würde ich ja weitere drei lila Scheine verdienen, ganz easy. Also würde ich ihn nicht aufheben und ihn ja, einen etwas ärmeren Menschen aufheben lassen, damit er dann halt ein bisschen Geld für sich hat. Und ja, hat er hier der Doku kan schon selbst gut erkannt. Und hier hat er noch eine dritte Frage, und zwar, du siehst Marcel Skorpion auf der Street, was machst du dann? Ja, an sich, kein Plan. Er bezahlt mir Schutzgeld, wissen ja viele nicht. Und deshalb würde ich ihm halt nichts machen. Würde halt ein bisschen böse Blicke zuwerfen, damit er auch hier weiß, wer der Chef ist. Aber mehr würde ich dann auch nicht machen. Und beginnen wir hier mit der zweiten, also zweiten Menschen, der eine Frage gestellt hat. Das war der Nico und fragt, drückst du die 110 nur beim Bullenrufen? Und nein, nein, beim, die Bullenrufen tue ich natürlich nicht, aber ich drücke die 110 auf der Hantelbank, mein Freund. Und dann die nächste Frage hier von Florian. Willst du Giorgio the Beast auf der Gamescom boxen? Also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht so vor, irgendwie man auf der Gamescom zu boxen. Finde ich ein bisschen, ja, lächerlich, meine Freunde. Aber, ja, wenn da jemand Stress will, werde ich mich natürlich wehren. Das ist natürlich kein Thema. Und, ja, mal gucken, was da auch von mir zukommt. So, Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird bestimmt lustig. So die, ja, mehr sage ich dazu nicht. Könnt ihr auf jeden Fall drauf freuen. Und weiter geht's. Und zwar hier, Frank, der Frank, trainierst du Beine? Natürlich nicht, Frank, was ist das für eine Frage? Das ist ja fast eine lächerliche Frage. Und weiter geht's von Frank, der, der Muhammed fragt, warum bist du so bosshaftig? Ja, liegt daran, weil ich halt einfach krass bin, wurde so geboren, kein Plan. Ist also meine Bestimmung, würde ich sagen, dass ich so krass bin, ja. Und weiter geht's beim Alexander und der fragt, bringst du mal ein Mixtape mit deinen besten Punchlines raus? Also ich weiß ich könnte ich an sich rein theoretisch mal machen, so ein krasses Mixtape, aber ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen die, ja, in die Lust, da Arbeit reinzustecken. Also ich glaube eher nicht, Alexander, muss ich dich leider enttäuschen. Und ja, da fragt hier der Andi, wenn du dich jetzt zwischen Megan Fox und YouTube entscheiden müsstest, wen würdest du nehmen, ja, ähm, Kampagne ist mit beides nicht allzu wichtig, sage ich mal. Aber ich glaube, da würde ich trotzdem die liebe Megan nehmen. Weil, ja, ist dann sich besser. Und weiter geht's mit dem Marcelo. Ah, Ziemlich billiger Name, Marcelo übrigens. Fragt welches lat würdest du am liebsten ballen, ballern? Und ja, welches lat ich am liebsten ballern würde, kann ich jetzt so gar nicht... Ähm, äh, kann ich jetzt gar nicht sagen... Aber eines hat ja auf jeden Fall krass, es ist Selma Hayek, oder wie auch die heißt. Die ist auf jeden Fall heftig. Die würde ich an sich schon gerne ballern. Habe ich noch nicht gemacht, ja. Fragen auch immer viele, hast du die schon geballert? nee habe ich nicht. Ja, die ist an sich schon krass, ja. Und weiter geht's. Hier, was gibt's hier noch? Der fragt der Patrick, Patrick, bist du Kollege? Nein, ich bin ein bisschen krasser wie Kollege. Und dann geht es auch weiter hier, der Khan fragt, besitzt du auch einen Ledersessel wie ich? Jeder Boss muss einen besitzen. Natürlich besitze ich einen Ledersessel und zwar nicht nur einen, sondern gleich mehrere, weil ich ja der Überboss bin. Und dann fragt hier noch der Jason, bist du ein Milfhunter? Ja, ich sag mal so, die ein oder andere Mutter habe ich schon geballert, aber... Ja, ist jetzt an sich nicht so krasser als ähm, keine Mütter zu ballern, also ich... Bin jetzt nicht so der Typ, der hier nur die Mütter am Ball Mütters am Ballern ist, aber habe ich auf jeden Fall auch schon getan, meine Freunde. Und weiter geht's hier. Fragt der Adi, was würdest du machen, wenn Apo zu dir sagt, willst du in Ravish? Ja, würde ich sagen ganz easy nein, weil kein Plan. Ich zur zurzeit eh nicht und bringt's mir auch nicht so viel, meine Freunde. Und weiter geht's der Paul Falk, würdest du Burnage auf der Games boxen? Ja, wie gesagt, so an sich von mir aus natürlich nicht. Ich bin gegen Gewalt, meine Freunde. Also, nein, nein, sowas würde ich niemals machen. Und weiter geht's. Und zwar von Filippo. Hätte deine Mom ein Pro Problem gerade, zum Beispiel wird gerade geschlagen, etc. Und du, kurz vor deiner Quad, wärst, hättest du deine Konsole abgeschaltet und deinem Mom geholfen? Also, sag mal, so wäre irgendwas so Versucht, meine Mom irgendwas zu machen. Ja, nicht so die gute Idee, da würde ich direkt die Konsole, keine Ahnung, weg Am besten den Typen auf den Kopf werfen oder so. Also, ja, da würde ich dann darauf scheißen, meine Freunde. Wäre auch ziemlich ehrenlos, irgendwas anderes zu machen, ganz ehrlich. Also, NS so an sich. Und weiter geht's. fragt der hier der, der Kokovic. fragt könntest du so einen Goku im One-on-One killen? Also, ich sag mal, so ein Goku ist schon ziemlich krass. Ich glaube, ich bin so auf einem Level mit ihm. Würde, glaube ich, unentschieden ausgehen. Also, ich glaube nicht, dass ich ihn ficken würde. Er würde mich zwar auch nicht ficken, aber unentschieden, glaube ich. Und hier fragt der Amar. Also, Amar, erstmal krasser Name. Wie viel Prozent von den Frauen mögen dein Bizeps? Also, ich weiß jetzt nicht, ob es nur am Bizeps liegt, aber so, eigentlich mag mich ähm, jedes Slut. Also, kein Plan, aber ob es nur am Bizeps liegt. Ja, weiß ich nicht. Und weiter geht's. Hier fragt der Andi. Wie viel Para machst du im Monat? Ja, kommt immer drauf an. Ich habe jetzt nicht so die... Die festen Zahlen, wie viel Geld ich mache. Aber auf jeden Fall genug, kann man sagen. Ich kann davon leben, ganz easy. Und ja, fragt hier der Carsten. Yo, Boss, was kann man ähm, machen, wenn man nicht so viele Sluts ballern kann? Weil ich habe einen ziemlich kleinen Penis und ähm, rote Haare und bin auch an sich nicht so attraktiv. Ja, Carsten, ich weiß nicht, da kann man nicht so viel machen. Also, kein Plan, vielleicht Selbstmord oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist dir nicht zu helfen, mein Freund. Und weiter geht's. Fragt hier der Luca, wo hast du dein bosshaftes Butterfly her? Ja, das habe ich aus ähm, Bosnien. Ähm, ja, Bosnien-Schwarzmarkt. Kriegt man solche Sachen auf jeden Fall her. Und ja. Mal gucken, ob ich jetzt noch die ein oder andere krasse Frage finde. Weil Video dauert jetzt auch schon ziemlich lange. Ich weiß noch nicht, wie lange das Gameplay noch geht. Und dauert noch so na, zweieinhalb Minuten. Okay, hier fragt der Joni. Bist du ein Schwitzer wie Anton oder Marcel oder bist du eher der trockene Zocker? Also ich bin jetzt nicht so der Schwitzer, sage ich mal, aber sag mal trocken bin ich jetzt auch nicht, meine Freunde. Ja, ist eine ziemlich komische Frage. Also ich schwitze auf jeden Fall nicht beim Zocken, so, so viel kann ich sagen. Und weiter geht's. Und zwar fragt der David eine ziemlich komische Frage. Was würdest du machen, wenn du aufstehen würdest und eine Frau wärst? Ja, ziemlich schwer. Kein Plan, was ich da machen würde. Ich würde wahrscheinlich erstmal... Ja, was würde ich als erstes machen, wenn ich so eine Frau wäre? Ist natürlich... Ja, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ist an sich eine ziemlich ja, poetische Frage, kann man sagen. Aber ich habe keinen Plan, was ich da machen würde. Würde ich dann wahrscheinlich so ja aus, dem, aus der Situation heraus quasi entscheiden. Kein Plan. Und die nächste Frage... Vom Louis, bist du der bosnische Boss und Schild auf dem Thron? Ja, der bin ich. Kann man so sagen. Und weiter geht der David hier mit der nächsten Frage. Megan Fox oder Hitzelsberger? Und ja, ich bin ja nicht so der, äh, der größte Sympathisant von Schwulen. Also würde ich da eher Megan Fox wählen. Und noch eine Frage vom Andreas. Wer ist krasser? Du, The Rock oder Apo Red? Und ja, ich würde sagen, ich bin der krasseste von den dreien Dann kommt The Rock und als letztes Apo Red Weil The Rock ist doch auch schon ziemlich krass, muss man sagen Auch die Filme, die er mitmacht, sind allgemein immer relativ krass, meine Freunde Kann man sich alle geben Aber ich bin natürlich trotzdem krasser als er, also NS Und weiter geht's Wie läuft es mit den Bitches, fragt der Elias Und ja, läuft an sich ganz gut mit den Bitches Und ja, mehr kann man dazu eigentlich, also könnte ich schon mehr dazu sagen Aber sage ich jetzt mal lieber nicht und weiter geht's, und zwar fragt der Janne, ist dir schon mal was peinliches passiert, wo du so sieben warst, äh, kein Plan, ich weiß nicht mehr was ich war, wo ich sieben war, ich weiß nicht mal mehr was ich getan habe, wo ich gestern war, oder vorgestern, also kann ich die Frage leider nicht beantworten meine Frage, und letzte Frage hier vom Tim, wer hat es dir beigebracht so viel Erde zu haben, ja das war kein Plan, das ist so eine Mischung zwischen aus meinen Eltern und die Street, ja da lernt man halt sowas, und ja, ich würde mal sagen, genug Fragen für das Video. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder auf Facebook und euer EMPII oder Boss ist auch noch die Bitches, noch homos.